Brainstorming ist eine gern genutzte Methode zur Findung von Problemlösungen und neuen innovativen Ideen. Doch auch dabei gibt es gewisse Regeln zu beachten. Die fünf wichtigsten stellen wir dir in diesem Video vor. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Wir haben es schon angesprochen. Einige grundlegende Regeln sind unerlässlich für ein effektives Brainstorming. Regel Nummer 1. Keine Kritik. Egal wie blöd, albern oder verrückt eine Idee ist, sie ist immer willkommen. Kritik ist der größte Brainstorming-Killer und sollte unbedingt vermieden werden. Regel Nummer 2. Quantität statt Qualität. Im Brainstorming geht es darum, so viele Ideen wie möglich zu generieren. Deswegen sollte zuerst gesammelt und notiert werden, ohne Gedankengänge zu werden. Regel Nummer 3. Kein Copyright. Es gibt beim Brainstorming kein Copyright. Wenn du in der Gruppe arbeitest, gibt es nicht deine Idee. Es gibt nur Ideen. Im Optimalfall setzt du einen Impuls, den ein Kollege auffasst und weiterentwickelt. Die vierte Regel. Querdenken erwünscht. Um ein gutes und effektives Brainstorming zu gewährleisten, ist es wichtig, neue Denkweisen zu erschließen und alte Denkpfade zu verlassen. Sei kreativ und schweife auch mal ab die fünfte und letzte Regel. Alle sind aktiv. Im Seminar oder in einer Gruppensitzung sollten alle aktiv beim Brainstorming beteiligt sein. Alle diskutieren, sprechen und lernen miteinander und schaffen so eine kreative Arbeitsatmosphäre. Das waren die fünf wichtigsten Regeln zum Thema Brainstorming. Für mehr Informationen und Tipps können wir dir den passenden Beitrag auf unserer Webseite empfehlen. Außerdem hast du zurzeit die Möglichkeit,